Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi, heute mit einem 10 Kriterium Plan zur Prüfung deiner Eignung als Wirtschaftsinformatiker. Anhand der 10 Kriterien solltest du hoffentlich in der Lage sein, einschätzen zu können, ob das Studium der Wirtschaftsinformatik und die damit verbundenen Inhalte und Berufsfelder zu dir passen oder nicht. Starten wir jetzt. Direkt rein mit dem ersten Kriterium der Kommunikationsbereitschaft. Im ersten Kriterium zu Eignung als Wirtschaftsinformatiker geht es um das Thema Kommunikation. Insbesondere durch die Querschnittsfunktion von Wirtschaftsinformatik zwischen den betriebswirtschaftlichen Bereichen eines Unternehmens und der IT des Unternehmens ist es wichtig, dass man gerne mit vielen verschiedenen Leuten kommuniziert und auch ein guter Kommunikator ist. Welcher die Anliegen der Mitarbeiter aus der Betriebswirtschaft und dem eigentlichen operativen Geschäft sowie die Anliegen der IT und der Softwareentwickler versteht und klar und verständlich an die jeweiligen Adressaten weitergeben kann. Einhergehend mit einer hohen Kommunikationsbereitschaft ist auch die Teamfähigkeit entscheidend dafür, ob dir die Arbeit gefällt oder nicht und ob die Arbeit effizient und zielgerichtet erledigt wird oder nicht. Insbesondere in IT sind agile Unternehmensstrukturen weit verbreitet, oftmals arbeitet man dahingehend in Teams mit einer Personenanzahl von 5 bis 12 und nutzt iterative und agile Methoden und Frameworks wie Scrum oder aber Kanban. In einer immer komplexer werdenden Welt ist es schier unmöglich, ohne ein gut zusammenarbeitendes Team Probleme zu lösen und Projekte erfolgreich abzuschließen. Immer mehr Jobs werden in Zukunft infolge von Automatisierungsprozessen ad acta gelegt werden. Gleichermaßen steigt in den Bereichen, in denen solche effiziente Automatisierungsprozesse entwickelt, implementiert und kontrolliert werden die Nachfrage nach fachkundigen Kommunikatoren, welche in der Lage sind, für die verschiedenen Probleme diverse Lösungsansätze zu finden und vielfältige und herausfordernde Projekte zu realisieren. Wenn sich eins mit Sicherheit sagen lässt, dann, dass der Alltag als Wirtschafts- und Informatiker einen Großteil aller Fälle mehr neue, vielfältige Aufgaben hervorruft, als die Durchführung von standardisierten repetitiven Aufgaben. Weil also sie lieber Routine mag als Abwechslung, dem wie der Berufsalltag als Wirtschaftsinformatiker eventuell weniger zusagen. Einhergehend mit den zahlreichen neuen Problemen und Lösungsmöglichkeiten im Zuge gefühltermaßen exponentiell fortschreitender Technologieentwicklung wird der Job im Bereich der IT und Wirtschaftsinformatiker, äh, Wirtschaftsinformatik immer wieder deine Problemlösefähigkeit auf die Probe stellen. Wenn du wer bist, der bei aufkommenden Problemen immer schnell eine Lösung parat hast oder jemand bist, der öfter die richtigen Fragen stellt und weiß, wie man sich zur Lösung eines Problems schnell die nötigen Informationen beschaffen kann, dann ist Wirtschaftsinformatik für dich auf jeden Fall das Richtige. Wer kommunikativ ist und gerne mit Menschen spricht und wer gerne die Abwechslung der Routine vorzieht, der weist in der Regel auch ein hohes Maß an Neugierde auf. Neugierde ist eine treibende Kraft, die mitunter den Unterschieden macht, wie schnell man sich an das technische, an technische Innovation adaptiert und wie sehr man auf dem Stand der aktuellen Technik bleibt. Neben dem Interesse an Menschen sollte man als Wirtschaftsinformatiker in jedem Fall eine hohe Neugierde für Technologie und Wirtschaft aufbringen. Die besten Ideen treten zumeist nicht auf, wenn man sich stundenlang über ein Problem in den Kopf zerbricht. Kreativität ist ein wahres Mysterium. Niemand weiß genau, was es mit ihr auf sich hat. Vielen Menschen erscheint es als etwas, was im Unterbewusstsein und in Träumen seine Dinge vollrichtet und mit der richtigen Technik und den richtigen Rahmenbedingungen ans Tageslicht geholt werden kann. Kreativität ist deshalb wichtig, weil Computer und Maschinen den Menschen in Zukunft etliche Aufgaben abnehmen werden. Die kreative Ideenfindung und Problemlösekompetenz ist allerdings bis dato noch den Menschen vorbehalten. Auch ich persönlich bin ein kreativer Mensch und hatte mich ursprünglich auch für digitale Medien als Studiengang entschieden. Wenn dich kreative Gestaltung interessiert, ist äh, solch eine Wahl womöglich besser. Wenn du allerdings generell kreativ bist und die Gestaltung von Medien ein Teil dessen ist, dann kannst du aber in jedem Fall Wirtschaftsinformatik studieren, genauso wie ich es momentan tue, ohne dass du dich aufgrund der mangelnden kreativen Auslebungsfähigkeit irgendwie gefangen oder beschränkt fühlst. Auch dort gibt es Möglichkeiten im Job, dies auszuleben. Wer mathematisch begabt ist, der ist wunderbar für Wirtschaftsinformatik geeignet, genauso wie für Physik, Informatik oder andere Naturwissenschaften und sonstige Ingenieurswissenschaften. Was solltest du also wählen, wenn du dir nicht sicher bist, ob Wirtschaftsinformatik für dich das Richtige ist und du trotzdem aber mathematisch begabt bist. Die Antwort ist keine leichte. Wenn du gut in Mathe bist, werden dir zahlreiche Module wie Mathe, Statistik, Design und Implementierung von Algorithmen, Operation Research, formale Grundlagen der Informatik und so weiter und so fort sicherlich leichter fallen als dem Durchschnittsstudenten. Doch hinterher im Job geht es auch nicht immer darum, mathematisch sein Können anhand von gestellten Aufgaben zu beweisen, sondern darum, ein komplexes Problem überhaupt erstmal in ein mathematisches Modell zu fassen. Wer mathematisch begabt ist, aber nicht sehr kommunikativ und nicht sehr teamfähig, der ist meiner Meinung nach schwer im Bereich der Wirtschaftsinformatik und sollte eventuell eher in die Forschung oder Informatik selbst gehen. Wer allerdings mathematisch begabt ist und sehr kommunikativ ist und Sachen gut erklären kann, der ist hervorragend geeignet und in dem Sinne ist Mathe eine mathematische Begabung, ein großer Pluspunkt. Bist du jemand, der sich dafür interessiert, wie man das hart erarbeitete Gehalt am besten ausgeben kann, um die höchste Rendite zu erzielen? Interessierst du dich für den Aktienmarkt und analysierst gerne Geschäftsmodelle, studierst Bilanzen und informierst dich über laufende Geschäftsberichte börsennotierter Unternehmen? Hast du schon mal selbst ein kleines Business gestartet oder ein gutes Investment getätigt? Bist du gut darin, Kosten und Risiken einer Aktivität einer Entscheidung angemessen zu bewerten? Interessierst du dich, wie man wirtschaftliche Problemstellungen mathematisch lösen kann und wie Subjekte innerhalb der Wirtschaft miteinander in Verbindung stehen und mit welchen General-Management-Prinzipien und Modellen diese Beziehungen beschrieben und gesteuert werden können? Wenn zumindest ein Teil dessen auf dich zutrifft, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Der Wirtschaftsinformatiker hat ähnlich wie im Controlling ebenfalls Analyse zu leisten, inwie inwiefern sich IT-Aktivitäten amortisieren und rentieren. Das das nächste Kriterium ist die Entscheidungsfähigkeit. Warum ist Entscheidungsfähigkeit wichtig? Ganz einfach, als Wirtschaftsinformatiker agiert man innerhalb von agilen Strukturen oftmals mit hoher Eigenverantwortung und muss viele Entscheidungen selbst treffen. Da es keine direkten Vorgesetzten gibt, welche dazu verpflichtet sind, dir zahlreiche Entscheidungen abzunehmen. Die Möglichkeiten, eigene Entscheidungen treffen zu können, beginnt oftmals schon damit, sich aussuchen zu können, welche Aufgaben man sich für den nächsten Sprint bzw. für die nächsten zwei Wochen vornimmt. Natürlich unter Einbeziehung der Wünsche und ja, ich mal, Anregungen der Kollegen und Kolleginnen. Wer sich schwierig tut, eigenverantwortlich zu arbeiten und selbst Entscheidungen zu treffen und für diese Entscheidungen die Verantwortung zu übernehmen. Der ist im Bereich der Wirtschaftsinformatik möglicherweise nicht so gut aufgehoben. Jetzt kommen wir zum nächsten Kriterium, IT-Verständnis. Natürlich noch nicht Grundvoraussetzung vor Beginn des Studiums, aber nach dem Studium sollte dies auf jeden Fall vorhanden sein und ist Grundvoraussetzung für das Berufsleben. Die Vorstellung vom optimalen Wirtschaftsinformatiker beinhaltet zwei Annahmen. Ein Wirtschaftsinformatiker muss gut programmieren können. Und ein Wirtschaftsinformatiker muss bei der Suche nach IT-Lösungen und dem Programmieren von IT-Lösungen die jeweils wirtschaftlich beste Vorgehensweise wählen. In der Realität aber muss ein Wirtschaftsinformatiker zumeist nicht sonderlich gut programmieren können, sondern lediglich Quellcode und Quelltext sowie die Funktionsweise von Programmen und Technologien kennen und verstehen. In gewisser Weise kann man sich einen Wirtschaftsinformatiker als Rounder verstehen, welcher kleinere Softwarelösungen selbst basteln kann, bei großen IT-Projekten allerdings die Spezialisten aus der Informatik das Feld überlässt und dafür verantwortlich ist, die richtigen Leute zusammenzubringen und ein grobes Konzept zur Gestaltung der Softwarelösungen vorzugeben. Ein Wirtschaftsinformatiker muss also nicht alle Technologien und Methoden selbst bis ins letzte Teil kennen und umsetzen, muss allerdings ein Verständnis für die Anwendung der Technologie und dessen Vor- und Nachteile insbesondere aus wirtschaftlicher Perspektive mitbringen. Ja, das letzte Kriterium ist die Analysefähigkeit. Als Wirtschaftsinformatiker hat man in vielen Fällen mit der Analyse von Daten oder dem Schaffen von Monitoring, Systemen zur automatischen Überwachung und Analyse von Daten zu tun. Entscheidungen sollten in erster Linie auf der bestmöglichen Datenlage und Datenanalyse getroffen werden und aus diesem Grund ist es wichtig, dass man als Wirtschaftsinformatiker ein Händchen für das Begreifen von generischen Zusammenhängen zwischen verschiedenen Statistiken und Daten hat. Oftmals geht es darum, die Nadel im Heuhaufen zu finden, die eine scheinbar unbedeutende Einflussvariable, die eine unentdeckte, aber signifikante Korrelation. Das Einordnen und Prüfen von Daten und Analyseergebnissen und die Fähigkeit und das Interesse an der Verbesserung der Entscheidungsgrundlage äh, in einem Unternehmen ist ein wichtiger Bestandteil für die Eignung als Wirtschaftsinformatiker. Wer gut in Statistik und im Auswerten von vielen verschiedenen Daten aus diversen Quellen ist und Freude darin mitbringt, neue wertvolle Erkenntnisse, äh Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen, für den eignet sich der Bereich Wirtschaftsinformatiker optimal, um die Stärken und Interessen vollumfänglich auszuschöpfen. Wenn du jedes, der in diesem Video genannten Kriterien nimmst und dir eine Einschätzung zwischen 0 und 10 gibst, inwiefern das jeweilige Kriterium auf dich zutrifft und du am Ende bei einem Durchschnittsergebnis von 7 oder höher landest, dann bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit gut geeignet für das Studium der Wirtschaftsinformatik und ja, für die verschiedenen Berufsprofile eines Wirtschaftsinformatikers, bei denen natürlich auch die Ausprägung der genannten Kriterien allesamt ein wenig schwanken und in dem einen Beruf ist es möglicherweise wichtiger mathematisch begabt zu sein, bei dem anderen ist möglicherweise wichtiger kommunikativ zu sein. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dir der Content weitergeholfen hat, würde mich ein Abo massiv motivieren, hier weiteren nützlichen Content zu produzieren. In dem Sinne bleibt gesund. Ciao!